Chris will für mich Musik, Gemeinschaft und Spaß haben. Also das Motto des Chrisivitz. Philippa Brief. Leben und Feiern. Wir feiern das Leben. Ich glaube. An Jesus, an Gott den Vater. Ich glaube. Wir feiern das Leben. Also ich glaube. Wir feiern das Leben. Ich glaube, wir feiern das Leben. Ich glaube, wir feiern. Party!